Ich möchte mal ein bisschen was erzählen über Lucide Träume. Das Thema wurde schon vor einigen Jahren, glaube ich, kann man glaube ich, sagen, im Wiki angeboten. Und als ich erfahren habe, dass der, das Angebot quasi still quasi zurückgezogen wurde, dachte ich, das, da kann ich doch mal einspringen. Ähm, der Vortrag ist über Lucide Träume. Ähm, hier ist ein äh, Symbolbild, wie ein Pony realisiert, äh, dass es sich gerade im Traum befindet. Ähm, der Vortrag enthält erstmal... Äh, ähm, Allgemeine Beschreibung über Träume, damit man eine Grundlage haben. Dann versuche ich zu erklären, was ein luzider Traum ist für die, die es noch überhaupt nicht kennen. Ich ähm ja, äh, gebe ein paar Beispiele, warum das interessant sein könnte, warum man sich damit beschäftigen möchte. Vielleicht ein äh, kurzes über Induktionstechniken möchte ich geben. Das soll keine Anleitung werden, das äh, bräuchte mindestens einen eigenen Vortrag. Ähm Bedenken und Gefahren habe ich aufgenommen, weniger weil es Gefahren gibt, sondern eher weil es von Neulingen oft Bedenken gibt, die, die halt äh, geklärt werden müssen, wenn man noch keine Ahnung von dem Thema hat. Ähm, Leitung-Talk es leider nicht, also äh, ich habe das Ganze schon so weit zusammengefasst, wie, wie ich glaube, dass es äh, nicht äh, viel weiter gekürzt werden sollte. Ähm, ja, Wenn es zu lang wird, kann man auch eine Pause machen, ich hoffe mal nicht so lang. Ähm, ja, was sind Träume erstmal? Träume sind äh, allgemeine psychische Aktivität während des Schlafs. Das heißt, alle möglichen Gedanken, die man hat, während man schläft, äh, alles, was man eben erlebt, erlebt, während man sich im Schlaf befindet. Ähm, wichtig festzustellen ist, dass jeder Mensch träumt. Es gibt viele, die behaupten, sie träumen nie oder fast nie. Das liegt aber eigentlich einfach daran, dass man, dass man sich äh, nicht so an seine Träume erinnert. Die meisten tun das nicht, wenn sie sich nicht äh, speziell dafür interessieren oder versuchen, sich regelmäßig an, äh, an Träume zu erinnern. Das äh, ist eben besonders einfach, Träume völlig zu vergessen, wenn man kein Interesse dafür hat. Ähm, ja, die, die Wahrnehmung ähm, ein bisschen zu verstehen, wie, was ein Traum eigentlich ist. Wahrnehmung funktioniert im Wachen im Prinzip so, dass ähm, zwar Sinneseindrücke äh, basierend auf äh, der physikalisch, ich sag mal real existierenden Umgebung äh, basieren, aber das Modell, dass, dass, äh, die Wahrnehmung der Welt, entsteht ja eigentlich erst im Gehirn. Das heißt, unterschiedliche Menschen nehmen in derselben Situation unterschiedliche Dinge wahr, einfach aufgrund ihrer äh, persönlichen Erfahrungen, äh, vergangenen Erlebnisse, äh, auch aufgrund von unterschiedlichen Glauben und so weiter. Im Traum funktioniert vieles eigentlich recht ähnlich, ähm, mit einem großen wichtigen Unterschied, dass eben nicht nur die Wahrnehmung der, der Welt, sondern auch die Welt selbst im Kopf entsteht. Das heißt, ähm, ja, man, ist nicht nur, ähm, man nimmt nicht nur ähm, unterschiedliche, die, die Welt unterschiedlich wahr, sondern die Gedanken, oder die, die Reaktionen, die man dabei hat, können auch wiederum die, die Welt, die Umgebung beeinflussen und äh, ja, so quasi auch Feedback-Loops ergeben. Ähm, Traumminderheiten ersetzen sich also zusammen aus Erinnerungen, aus äh, Erwartungen, sind sehr stark ähm, ja, von Assoziationen gesteuert. Ähm, es gibt da ein schönes Beispiel, was ich kürzlich gelesen habe. Wenn man sich, ähm, wenn man zum Beispiel. Nachts in einer dunklen, dunklen Straße entlang geht und man sieht auf der anderen Straßenseite an der Wand äh, einen Schatten, kann ich ganz beurteilen, was das ist, ähm, dann könnte man zum Beispiel ähm, ja, instinktiv, unbewusst die, den Gedanken haben, es könnte sich um eine riesige Spinne handeln. Ähm, ja, wenn, man, wenn man wach ist, dann wird man und, und den, den Gedanke einigermaßen bewusst hat, wird man sofort denken, das ist unrealistisch, das ist eigentlich Quatsch und äh, sich darf, darum keine Gedanken machen. Ähm, wenn, man, äh, wenn man sich im Traum befindet, also wenn man, wenn man schläft, ist, sind vom Gehirn eben einige Areale nicht so, nicht so aktiv wie im Wachen und das Beurteilungsvermögen Vermögen funktioniert anders. So könnte man äh, tatsächlich annehmen, dass es sich um eine Riesenspinne handeln könnte. Im Wachen, wenn man näher hingeht oder draufleuchtet, könnte man sehen, es ist ein... Ein Riss in der, in der Wand, egal was man, ob man sich dachte, es könnte könnte eine riesige Spinne sein oder nicht. Wenn es ein Riss im Putz ist, dann ist es ein Riss im Putz. Äh, Im Traum kann die Assoziation, äh, es könnte sich um eine Spinne handeln, dazu führen, dass es dann auch tatsächlich dann eine Riesenspinne ist und einen verfolgt zum Beispiel. Das könnte ein Anfang zu, für einen schlechten Traum oder, oder sogar ein Albtraum sein. Ähm, ja, so, so beeinflussen eben Gedanken, auch unbewusste Gedanken und Assoziationen das Traumerleben und das, äh, das Traumgeschehen. Ähm, ja, ganz wichtig ist, äh, die, das Erleben im Traum basiert zwar auf einer, auf einer Umgebung, die, die wir als nicht real bezeichnen, oder eine Realität, die, die als nicht so real angesehen wird, wie, wie jetzt schon physikalische Umgebung, die für uns alle gleich ist, aber die Erlebnisse, die man hat, die Emotionen, die man im Traum hat, sind genauso real, wie wenn man sie im Wachen erleben würde. Und ja, was, was ist ein lucider Traum? Lucid Dream, äh, das Französische, versuche ich mal nicht auszusprechen, aber da kommt der Begriff nun mal her. Äh, Klartraum ist im, im Deutschen ein sehr verbreiteter Begriff, wahrscheinlich am verbreitetsten. Aber lucider luzid, Traum klingt etwas korrekter und äh, wird auch im wissenschaftlichen Bereich eher verwendet. Selten hört man, hört man die Begriffe bewusster Traum, Wachtraum, gesteuerter Traum, interaktiver Traum, wobei das schon etwas mehr darüber aussagt, worum es sich dabei handelt. Wenn man den Begriff Lichtertraum hört, dann schaut man wahrscheinlich gerade Star Trek in der deutschen Übersetzung. Es handelt sich dabei also um einen Traum, in dem man sich bewusst ist, dass man gerade träumt. Also man nimmt die, die Traumumgebung wahr, befindet sich immer noch im Traum und merkt zum Beispiel, äh, da stimmt irgendwas nicht so. Riesenspinnen gibt überhaupt nicht. Das muss ein Traum sein. Ähm, das ist die einfachste Definition. Man könnte das äh, noch äh, äh, ja, äh, genauer definieren als ein Traum, der, in dem man bewusst handelt, den man bewusst beeinflusst oder steuert. Äh, es gibt noch ganz äh, unterschiedliche andere Kriterien, wonach äh, luzide Träume beurteilt oder äh, klassifiziert werden, aber das ist so als allgemeine ähm, Definition eigentlich ausreichend. Meine persönliche Definition wäre dann eine Virtual Reality Umgebung, die live vom Gehirn erstellt wird und vom Träumer gestaltet werden kann. Um das Ganze einfach interessanter klingen zu lassen? Ja, das, äh, die Frage ist das nicht so ein ESO-Scheiß? Höre ich selten, aber das, nach meiner Theorie liegt das auch daran, dass Leute, die das glauben, sich dem Thema gleich abwenden und nichts damit zu tun haben wollen, äh, das nicht interessant finden und annehmen, dass äh, wäre so ein spirituelles ESO-Thema oder so. Ähm, meine Antwort auf die Frage ist eigentlich aus, aus persönlicher Sicht ganz klar nein. Aber es hängt eben vom eigenen Weltbild ab. Also wenn man, wenn man glaubt, dass äh, Träume ähm, irgendwas Spirituelles sind oder ähm, Kontaktaufnahme zu Toten ermöglichen, dann wird man halt auch im, im luziden Traum zum Beispiel versuchen. Ähm, Leute, die einem nahe gestanden haben, die gestorben sind, zu kontaktieren als Beispiel. Ähm, es gibt Leute, die das tun. Äh, es gibt in der, der Taträumer-Community auf jeden Fall ein auffallend äh, häufiges Interesse für solche Themen, allgemein für spirituelle, aber auch äh, für ja, Pseudowissenschaft und, und andere, die allgemein so als esoterische Themen bezeichnet werden. Äh, aber eben, es gibt eben sehr unterschiedliche Interessen und Weltbilder, die, die sich, äh, sehr unterschiedliche Herangehensweise von Leuten, die sich damit beschäftigen. Ähm, ja, Geschichte ist äh, vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen mache ich den, den äh, Anfang etwas kurz, da habe ich mich auch nicht so intensiv befasst, aber es gibt äh, die älteste bekannte Erwähnung der, des Phänomens ist aus, äh, von Aristoteles, also äh, aus dem 4. Jahrhundert vor Christus etwa. Ähm, die Praxis äh, hat sich äh, ist sehr stark oder relativ stark verbreitet im östlichen Kulturen, vor allem im Traum-Yoga und seit den 70er Jahren äh, eben auch im, im Westen etwas verbreitet, aber fast ausschließlich äh, unter Anhängern der New Age-Bewegung eben in der Zeit. In den 80ern hat sich das langsam geändert, ähm, nachdem zwei Traumforscher oder zwei, zwei äh, Psychologen äh, unabhängig voneinander äh, Quasi nachweis, wissenschaftlichen Nachweis erbracht haben, dass es sich bei den Erlebnissen tatsächlich um ja, Erlebnisse im Schlaf handelt. Und äh, das hat die, die Traumforschung quasi auch langsam dazu gebracht, das, das ernst zu nehmen und, äh, und äh, äh, ja, weiter in die, in, daran zu forschen. In den letzten Jahren gibt es zumindest einen äh, gefühlten Anstieg von Interesse in der Gesellschaft, würde ich sagen. Ähm, ob das jetzt in der repräsentativen Stichprobe sich auch so zeigen würde, weiß ich nicht, aber ähm, ja, man merkt ja auch, also meine persönliche Erfahrung ist zum Beispiel, wenn man das Thema hier anspricht, äh, es, es wissen schon viele, worum es geht oder können eigene Erfahrungen berichten. Das, das war vor, vor einigen Jahren, als ich äh, angefangen habe, mich dem äh, zu beschäftigen, noch ganz anders. Da hat man, wenn man überhaupt äh, Interesse bekommen hat, eher Negatives bekommen, äh, eben wie diese diese Folie von wegen eh so scheiß das denke ich hat sich einfach durch die Verbreitung über das Internet durch, durch die Sichtbarkeit der Community und der Erfahrungsberichte oder ähnliche Dinge wahrscheinlich stark da deshalb geändert das Bild habe ich mal von Steven Hawking geklaut einer der, der beiden Traumforscher die diesen Nachweis erbracht haben das ist ein schönes Beispiel wie wie so ein Experiment ablaufen kann also man, ein, der Proband wird, ähm, wird verkabelt, das, diese vier, <lacht> vier Linien, das obere ist äh, ein EEG-Kanal, also Gehirnwellen werden gemessen. Die zweite und dritte sind Augenbewegungen vom linken und rechten Auge, also wenn die Augen sich nach links bewegen, dann schlägt die, ähm, äh, die Linie äh, quasi aus und nach rechts in die andere Richtung. Die fast ganz gerade Linie ist ein EMG und in dem Fall halt ähm, die, die Skelettmuskulatur am, am Kinn äh, ist quasi so die, die Grundanspannung, Grundmuskelanspannung, die im Rennschlaf extrem niedrig ist durch die Schlafparalyse, weil man einfach sonst äh, seine, die Bewegung, die man im Traum durchführt, auch mit seinem physischen Körper durchführen würde. Deswegen ist die Schlafparalyse <lacht> da so hilfreich und ähm, ja verhindert das. Ähm, das Experiment läuft so ab: man, äh, es wird vorher werden Augensignale vereinbart. Die Schlafparalyse ähm, ähm, wirkt sich nämlich nicht auf die Augenbewegungen aus. Das heißt, wenn, wenn man im Traum nach links und rechts schaut, dann kann man das auch am, am physischen Körper messen. Ähm, nicht hundertprozentig identisch, aber auf jeden Fall eindeutig die die die Tendenz äh, kann man messen. Und, und bei so starken Augenbewegungen wie das jetzt hier bei der, zum Beispiel bei der 1, mit 1 markierten Stelle ähm, passiert, da, da ist das natürlich ganz deutlich zu sehen. Es werden also Augensignale vereinbart. In dem Fall sind wichtig das Signal für, ich bin gerade lucid geworden. Also ich habe gerade realisiert, dass ich mich in einem Traum befinde. Äh, also klar geworden, sagt man auch im Deutschen, ähm, das, das ist links, rechts, links, rechts als Luzid-Signal und äh, einmal das Gle äh, ganz doppelt, also links-rechts, links-rechts, links-rechts, links-rechts für ich bin gerade aufgehaut oder ich wache gerade auf. Ähm, warum das äh, zweite Signal auch sinnvoll ist, wenn wir an dem Beispiel gleich sehen. Ähm, die Aufzeichnung zeigt also, äh, es beginnt mit Rem schlafen äh, eine Weile, dann gibt der Proband das Augensignal für ich bin gerade Luzid geworden. Ähm, ja, für, Freund von etwas, das ist für das Beispiel nicht so wichtig. Und etwas später gibt er das Augensignal für ich bin aufgewacht oder ich wache gerade auf. Man sieht aber an der Aufzeichnung, dass der Proband weiter geschlafen hat. Nach einiger Zeit gibt er nochmal das Signal für Aufwachen oder oder eher so ein halbes Signal. Kann ich so ganz sagen. Und ein paar Sekunden später noch mal das Signal für ich bin gerade lucid geworden und dann wieder ein bisschen Träumen ohne Signal, dann wacht er tatsächlich auf, was man hier am deutlichsten sieht, an, an, dass die äh, Muskel, Muskeln sich anspannen und gibt währenddessen wieder das Signal fürs Aufwachen. Das erscheint jetzt äh, alles ein bisschen unlogisch, äh, erklärt sich aber, wird aber deutlich, was, ist, äh, was das soll, wenn man das Ganze mit dem Traumbericht abgleicht, den der Proband äh, nach dem Aufwachen abgegeben hat. Also wird quasi direkt beim Aufwachen gefragt, äh, was hast du gerade erlebt oder was hast du gerade geträumt oder so. Ähm, und ja, der Bericht war in dem Fall auf das äh, für das Beispiel Relevante beschränkt etwa so. Ähm, ich habe äh, das und das geträumt, dann äh, bin, ist mir klar geworden, dass ich, dass ich mich im Traum befinde, habe das Signal für äh, das Lucidsignal gegeben. Nach, nach einiger Zeit ähm, dachte ich, ich wäre aufgewacht und habe das Aufwachsignal gegeben. Dann kommt der, kommt der Versuchsleiter rein, wir, wir reden ein bisschen und auf einmal reißt er mir die Elektroden vom Körper und ich denke mir so, das ist aber nicht die richtige Vorgehensweise, ich muss mich immer noch im Traum befinden, will wieder das Luzid-Signal geben, irrt sich aber, macht zu viele Augenbewegungen, wartet ein paar Sekunden, äh, gibt nochmal das korrekte Signal für Luzid, fängt dann mit dem Experiment an, um das es in dem Fall ging und dann als er Aufwacht eben wieder das Aufwachsignal. Das ist deswegen so ein schönes Beispiel, weil es äh, halt mehr als dieses diese zwei Signale, einmal luzid werden, einmal aufwachen enthält und man sehr schön den Traumbericht mit dem abgleichen kann, was, was eben ähm, ja, auch äh, konkret gemessen wurde. Bitteschön. Ähm, hinten sind fünf Sekunden als Zeit angegeben, ja. äh, ist das, passt das zum Rest der Kurve also, oder das, der, ja. wie lang ist das ungefähr? Habe ich vergessen, jetzt nochmal nachzumessen. wollte ich eigentlich machen. Also Aber, das geht nicht über die ganze Nacht, sondern eher... Nee, nee, das sind ein paar Minuten. nur. Okay, also der komplette Teil ist nur ein mhm. paar Minuten. Okay. Genau, das ist halt ein Ausschnitt, also man zeichnet schon die ganze Nacht auf, weil man vorher nicht unbedingt weiß, wann, wann der Proband klar wird. Obwohl die Wahrscheinlichkeit in gewissen Zeitraum besonders groß ist. Äh, aber Papier ist nicht so teuer. Gut, das war jetzt 70er, aber äh, heute ist es sowieso klar, dass da ja einfach alles aufgezeichnet wird. Oder das ist jetzt aus den 80ern, aber äh, da ging das halt noch auf Papier, was man auch schön sieht an den, an den Kurven der Augenbewegung. Aber ähm, ja, es wird also alles aufgezeichnet und dann kann man sich hinterher das versuchen, so, was interessant ist. Hm. Ja, es gibt. Äh, auch ähnliche oder andere Experimente, die diese Augensignale äh, zu Hilfe nehmen, äh, gab es seitdem natürlich einen Haufen unterschiedliche Experimente, wie zum Beispiel, dass man untersucht hat, wie die Zeitwahrnehmung im Schlaf ist oder im Traum ist. Ähm, hat man zum Beispiel Probanden im Wachen bis zehn zählen lassen und dass dann im Traum, wenn sie klar geworden sind, auch nochmal so festgestellt, dass die Zeitwahrnehmung, zumindest wenn man konkret darauf achtet, äh, genauso ist wie äh, wie im Wachen und äh, weil es ja oft diese, diesen Eindruck gibt, dass man Tage oder Wochen manchmal sogar Jahre in, in einem Traum verbracht haben, äh, das, deswegen ist das immer so eine interessante Frage, in, in, nach sowas zu forschen. Aber nur als Beispiel, ja, wofür das noch noch äh, benutzt wird, das Prinzip. Ähm, das ist halt deswegen ein besonders äh, wichtiges Experiment, Experiment gewesen ähm, oder die Art von Experimenten, weil weil es eben äh, nachgewiesen hat, dass es sich da bei ja, klatern oder luziden um ein Schlafphänomen handelt. Also dass das wirklich im Schlaf erlebt wird und nicht äh, eingebildet ist oder in, in Mikroerwachen im Halbschlaf oder äh, ja, nach, dem, nach dem Aufwachen oder während dem Aufwachen vom Gehirn zusammengesponnen wird, sondern dass es äh, ja, wirklich äh, im Schlaf stattfindet und äh, hat dann mit der Zeit auch dazu geführt, dass das von der Wissenschaft halt ernster genommen wurde. Die Frage, warum, warum man sich mit äh, sowas beschäftigt, warum man Interesse haben könnte, äh, klar zu träumen oder warum man klar träumen lernen wollen könnte, äh, ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Einfach ein paar Sachen, die mir so eingefallen sind äh, aus äh, äh, der Beschäftigung im Thema und äh, Gesprächen mit anderen Klarträumern. Ist äh, manche Leute stört es einfach, keine Kontrolle über ein Drittel seiner Lebenszeit zu haben. Also äh, wenn man einfach jeden Tag äh, bis zu, äh, sagen wir mal, im Schnitt etwa ein Drittel der, der Lebenszeit äh, bewusstlos verbringt, ist das ist eigentlich schon eine komische Sache und manch, manche stört allein das schon und sie wollen deswegen bewusster träumen. Ähm, Traumforschung, wie gesagt, für, für die Traumforschung ist es ein wichtiges Mittel mittlerweile für einige Sachen und kann, kann äh, eben auch mit äh, bildgebenden Verfahren ähm, ja, Gehirnaktivität messen und weiß genau, was der, was der Proband im Traum gerade tut, während dieses eine Bild entstanden ist, weil er halt kurz vor ein Augensignal geben kann oder solche Sachen. Ähm, Bewegungsabläufe ist ein sehr beliebtes Beispiel, warum das ein wichtiges und praktisches, äh, praktische Sache ist. träumen wird wahrscheinlich nicht so viel praktiziert, aber unter manchen Profisportlern ist das ein Mittel, mehr Trainingszeit zu bekommen, ohne den, den Körper zu überlasten oder wenn man krank ist, äh, im Traum zu trainieren. Da kann man natürlich keine Muskeln aufbauen oder so. Aber es hat sich halt gezeigt, äh, gibt es mittlerweile noch einige Forschungen dazu, ähm, dass äh, Bewegungen, die man schon kennt aus dem Wachen, dass man die durch Wiederholungen genauso trainieren kann oder ähnlich trainieren kann, wie wenn man sie im Wachen immer wiederholt. Also äh, die äh, ähm, ja, Verbindungen im Hirn werden quasi genauso aufgebaut, wie wenn man es in Wachen trainieren kann und das ist, wird auch von manchen Le Leuten eingesetzt, um zum Beispiel gefährliche Dinge zu üben für Snowboarding oder Parcours oder so Sachen. Ähm, weil du es gerade angesprochen hast, wenn ich schlafe, dann erholt sich mein Körper, ja. Wird, das, wird die geistige Erholung, die man hier in Popen und durch den Schlaf holt, irgendwie eingeschränkt, wenn ich dabei wach bin? Oder ist das unabhängig voneinander? Also kann ich mich trotzdem erholen, ja. obwohl ähm, ich luzide träume? Oder? Ja, kann man auf jeden Fall. Es gibt wenige Fälle, sage ich mal, von, von, oder wenige Beispiele von Leuten, die wirklich die ganze Nacht und dann vielleicht auch noch fast jede Nacht oder jede Nacht klar träumen. Ähm, da gibt es schon Berichte von Leuten, die, die sich dann einfach äh, äh, ja, die einfach nicht, nicht ausgeschlafen fühlen und, und fertig fühlen, wenn sie aufwachen. Ähm, es wird aber nicht unbedingt angenommen, dass das von der Tatsache, dass sie klarträumen kommen, sondern das kann auch, äh, egal ob man klar ist im Traum oder nicht, äh, passieren, wenn man eben Träume hat, die, die Stress verursachen. Oder, äh, also es kommt eben wohl eher auf den Trauminhalt an. Davon abgesehen sind das eben Extrembeispiele, die, die sehr selten zu finden sind und äh, in der Realität wird man, werden die meisten auch nicht jede Nacht klar und äh, wenn dann auch eher nur ein paar Minuten am Stück, so, somit bleibt sowieso die, die, der größte Teil vom Schlaf den meisten schon noch äh, normal, sage ich mal, ohne Klarheit und äh, ja, es, es zeigt sich äh, allgemein eher, dass äh, in Nächten, wo man klar war, man, man mit viel mehr Elan den Tag startet, weil es einfach äh, halt ein geiles Erlebnis ist, ein Erfolgserlebnis und je nachdem, wo, was man im Klartraum getan hat, dass dann eben auch nochmal so, so ein Boost ist, der, ähm, der, der, sich, der einen besser fühlen lässt nach dem Aufwachen. Ja, was also noch zu dem äh, mit den Bewegungsabläufen. Mhm. Also, das wird auch tatsächlich nicht nur, äh, das funktioniert nicht nur im Traum, das kann man auch im Wachen machen. Ja, äh, dieses genau. Visualisieren ja. von äh, Bewegungen, das hat ähm, unser Sportlehrer zum Beispiel in der Oberstufe mit ich uns. Ich das machen. mal mit der Frage wiederholt. Ähm, also, ähm, das war keine Frage, aber. Das war eine Ergänzung. Ja, ja, genau. Es, es, äh, äh, auch bevor, bevor das mit den Klarträumen sich äh, quasi äh, erforscht wurde für, für Profisportler, gab es das auch schon und wird auch heute noch gemacht, dass man äh, Bewegungen visualisiert äh, und dadurch eben äh, im, im Prinzip äh, diese genauso trainiert, als wenn man sie ausführen würde, aber halt deutlich schwächer. Ähm, so, also wenn man, wenn man eine Bewegung im Traum ausführt, ist es auch das gleiche Prinzip, wie wenn man sie sich intensiv vorstellt aber halt äh, stärker und äh, die Erfahrung ist halt auch realistischer und äh, man, man lernt deswegen schon besser. Aber äh, so wie ich gelesen habe, ist es äh, durchaus verbreiteter unter Profisportlern äh, Bewegungsabläufe zu visualisieren, als zu versuchen, davon gezielt davon zu träumen. Aber ja, ist halt eine, eine Anwendung. Ähm, kreative Eingabe erlangen ist, ist jetzt nicht unbedingt nur für Künstler was, aber da gibt es so Beispiele wie ein, ein Maler kann ein Gemälde erschaffen, ohne sich genau zu überlegen, was er malen will, sondern er schafft das einfach und kann dadurch dann sich inspirieren lassen oder vielleicht auch versuchen, genau das Gleiche im Wachen danach zu malen. Es ähm, gibt dann ein äh, bekanntes Beispiel aus Deutschland von einem, von einem Songwriter, der äh, mal einen Erfolg hatte, äh, indem er im Radio äh, in dem Traum ein Radio angeschaltet hat und ein Lied gehört hat und das hat er dann im, im Wachen quasi äh, aufgeschrieben und das ist, hat er verkauft und ist erfolgreich geworden. Und seitdem versucht er, äh, versucht er immer im Plattraum äh, neue Lieder zu hören, die dann genauso einen Erfolg bringen. Ähm ja, aber es können auch irgendwelche äh, I -I Ideen sein, die, die man äh, im Alltag gerade gebrauchen kann. Ich ist die, die Anwendung ist halt schon sehr, sehr weit gefächert, sag ich mal. Eigenes Unterbewusstsein erforschen, ist, damit können unterschiedliche Dinge gemeint sein. Also manche äh, stellen dem Traum oder Teilen des Traums oder sich selbst dem Traum eine Frage und versuchen da irgendwie eine Antwort auf, ähm, auf ein Problem zu bekommen, das sie gerade haben. Und manche versuchen Erinnerungen wieder zu erlangen oder, oder ähnliche Dinge. Ja, kann also unterschiedliche Dinge meinen Träume ausleben. Allgemein, ja, da darf sich jeder was ausdenken. Fliegen ist sehr beliebt. Wenn man gerne mal Sex mit Aliens haben will, ist das im Traum natürlich eine Möglichkeit. Es gibt halt weder physikalische noch gesellschaftliche Einschränkungen oder Konsequenzen. Was man mit der eigenen Moral vereinbaren kann, kann man theoretisch und sich vorstellen kann, kann man eben im Traum und im Plattraum auch theoretisch machen und erleben. Ja... Das sind Daten aus einer Umfrage, die ich letztes Jahr durchgeführt habe, unter äh, etwa äh, 1.000 Klarträumern. Äh, sind jetzt einfach die, die häufigsten Nennungen zu äh, Handlungen, die man sich vorgenommen hat für den nächsten Klartraum. Äh, also dies abgeschnitten, das heißt man sollte jetzt nicht unbedingt die einzelnen Nennungen äh, in der Anzahl miteinander vergleichen, weil es kommen dann äh, später noch welche, die man auch anders hätte zusammenfassen können oder so, aber als, als äh, Einblick mal was so am meisten genannt wurde, eindeutig fliegen Mir ist sehr beliebt, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Um, also ohne Flugzeug oder sowas natürlich halt einfach... Manchmal... Man, ja, ja, genau. Wobei ähm, schweben nochmal ein extra Punkt war, aber... Ähm, ja, manche fliegen ja lieber wie Superman, andere wie, wie Vögel, andere schwimmen durch die Luft oder, oder schweben einfach ohne Armbewegung oder so. Äh, kann man machen, wie es am besten funktioniert oder wie es am besten Spaß macht. Ja, Sex und Fliegen sind eigentlich immer die zwei Sachen, die bei so Umfragen ganz oben stehen. Ähm, mal mit mehr und weniger Abstand, in dem Fall eher mehr, ähm, mit jemandem reden. Das kann, kann alles Mögliche sein, also zum Beispiel mit äh, Verstorbenen reden. Das äh, muss nicht heißen, dass, dass jemand, der das äh, im Traum machen will, glaubt, dass er da wirklich mit Verstorbenen in Kontakt treten kann. Aber es kann einfach äh, auch eine schöne Erfahrung sein, jemanden mal wiederzusehen oder so. Ähm, äh, genauso jemanden treffen, Leute nehmen sich vor, bestimmte Celebrities zu treffen oder Leute, die sie im Wachleben gerade nicht sehen können. Ähm, ja. Oder fiktive Charaktere aus Filmen, Fernsehen oder sonstigen oder aus Büchern. Ein Ort reisen, da ist auch alles mögliche drin, vom äh, Karibikurzurlaub bis zur äh, Monderkundung. Ja, es ist halt äh, alles möglich. Ähm, durch einen festen Gegenstand bewegen ist meistens sowas wie durch die Wand oder durch den Spiegel gehen, ist auch eine Art, der, ja, den, den Ort zu ändern im Traum quasi. Wenn man, wenn man sich vorstellt, dass hinter der Wand eine andere Welt ist, kann man einfach in die andere Welt gehen, durch die Wand oder so. Aber es sind, kann auch heißen, einfach die Hand durch einen festen Gegenstand zu bewegen. Das ist auch eine lustige Erfahrung. Ähm ja, Magie oder Superkraft, da habe ich einige Sachen zusammengefasst, die jetzt nicht unter andere Punkte fallen. So, da sind jetzt Sachen dabei wie äh, Feuerbälle aus den Händen schießen oder, oder ja, ähnliche Sachen. Was weiß gar kein anderes Beispiel. Etwas erscheinen lassen, jemanden erscheinen lassen, ist halt kann man auch noch zu Magie zu wenn man Lust hat denke ich selbst erklärend, sich verwandeln, da, dazu zählen, Sachen wie die Welt mal aus, aus Sicht eines bestimmten Tiers zu erleben oder das Geschlecht wechseln oder berühmte Persönlichkeit sein und solche Sachen, ja. Ähm, ja, die Folie möchte ich äh, der Tatsache widmen, dass, äh, viel, dass oft, wenn, wenn von einem Thema erzählt wird, ähm, vernachlässigt wird, dass nicht alles immer so perfekt ist und dass es gar nicht so einfach ist, äh, diese ja, eben bisher eher ideal dargestellte ähm, ähm, ja, Klarraum, das Klartraumerleben erleben, so, so ideal zu erreichen. Also ähm, ein paar Punkte, die, die, die ja oft nicht so, äh, nicht, äh, nicht so deutlich erwähnt werden, sind äh, Klarträume kommen bei den, selbsten, bei den wenigsten von selbst. Also, die, die meisten müssen, um das regelmäßig zu erfahren, doch äh, ständig und äh, täglich trainieren, sage ich mal, oder, oder halt Übungen durchführen oder äh, sich zumindest mit den Träumen beschäftigen und äh, am Ball bleiben, motiviert bleiben. Und es äh, erfordert schon auch Disziplin bei den meisten. Es gibt äh, manche, die, die haben das von selbst auch. auch äh, Mehrmals in der Woche, aber das ist eben sehr selten und manchen fällt es leichter, anderen nicht so leicht, aber ich glaube allgemein kann man schon sagen, dass es ein tägliches, ständiges Training braucht, um regelmäßig, wirklich regelmäßig im Sinne von mehr als ein paar Klarträume im Jahr zu bekommen. Die meisten Klarträume dauern nur einige Minuten, im Schnitt so 14, 15 Minuten, wobei die, die meisten eben sind, da sind auch einige Ausreißer am oberen Ende dabei, also über ein paar Minuten freut man sich als Plattformer eigentlich schon, ein paar Sekunden ist jetzt auch nichts Unübliches, also sollte auch mal erwähnt sein, dass die auch sehr kurz sein können. Ist das dann die Zeit, die du auch im Traum empfindest, dass die gleich zur Realzeit? Ist schwer zu sagen, weil es ja real dann bei den wenigsten gemessen wird, also für meine Umfrage war es halt einfach geschätzt und der Einfachheit halber nicht weiter spezifiziert, ob das jetzt äh, gemeint war, reale Zeit oder gefühlte okay. Zeit, weil die Leute können das eh nicht unterscheiden mhm. äh, so von den persönlichen Erfahrungen, wenn sie jetzt nicht im Schlaflabor waren oder sowas. Okay. Ähm, und ja, es, es gab da durchaus einige äh, äh, Angaben von äh, mehreren Monaten, das ist dann definitiv gefühlte Zeit. <lacht> ähm, ja. Und ja, der Falle von ein paar Sekunden, da, da kann man sich noch denken, dass es ähnlich, äh, wenn es ein paar Sekunden sich angefühlt hat, dann auch äh, real ein paar, paar Sekunden waren. Mhm. Und zwischendrin, genau, kann man es nicht sagen, aber ja, es ist, ist schwierig, ja. Okay. Ähm, ja, oft ist man nicht so klar, wie man das gerne hätte. Das, das kann heißen, man es fehlt einem an Urteilungsvermögen zum Beispiel, äh, ja werden einfach wird das Gehirn nicht so aktiviert, wie man wie man das äh, wie es eben im perfekten Klartraum äh, so wäre, sondern man, man hat äh, Probleme, so klar zu denken, wie man das aus dem Wachen kennt. Oder mh, ja, auch, auch ein Beispiel, was ich kürzlich gelesen habe, was mir gefallen hat. Man könnte zum Beispiel an einem Bahnsteig stehen, man versucht einen Zug zu erreichen, aber da sind so viele Leute, man kommt einfach nicht zum Zug und hat Angst ihn zu verpassen stellt dann fest, ah, ich träume ja nur und dann gibt es die Möglichkeit, man, man sieht ein, dass man äh, den Traum steuern kann. Man kann einfach über die Leute hinwegfliegen, kriegt den Zug, alles super. Oder man realisiert, dass man das gar keinen Grund gibt, den Zug zu erreichen, weil der Zug genauso wenig real ist. Und ja, da gibt es eben äh, äh, alle möglichen äh, Kombinationen und Abstufungen. Emotionaler Abstand äh, ist auch was, was uns fehlen kann, wenn man... Äh, wenn man eben nicht verinnerlicht hat, dass, äh, was es bedeutet, dass alles um einen herum nicht real ist. Ähm, man kann nicht, oft nicht alles tun oder erreichen, was man möchte. Ergebnisse sind nicht so, wie man, wie man das gerne hätte. Oder es passiert einfach gar nichts, wenn man zaubern will. Oder äh, man geht durch eine Wand und bleibt drin stecken. Kann alles mögliche passieren. Traumcharaktere mischen sich ein, versuchen einen davon abzuhalten, irgendwas zu tun. Man wacht auf, ist äh, wohl das, das Üblichste. Mhm. Ähm, ja, so ja, zu der, zu der Umfrage noch. Die, die Ergebnisse sind, werde ich noch aus, werde ich wahrscheinlich diese Woche dann unter der URL, die auf der anderen Folie stand, äh, veröffentlichen. Also blucid.de Umfragen. Äh, da sind dann auch äh, die, die häufigsten Hindernisse dabei, die äh, dazu führen, dass man geplante Tätigkeiten nicht durchführen kann. Ähm, ja, allgemein ist eben das Erleben. Also die Wahrnehmung, Erinnerung und so weiter, meistens oder selten so perfekt, wie es meistens in der Literatur dargestellt wird und das kann ich auch jetzt, wo ich den, den Vortrag vorbereitet habe, verstehen, weil wenn ich die Folie nicht eingebaut hätte, hätte es keinen anderen Punkt gegeben, das zu erwähnen, aber es ja, sollte der Vollständigkeit halber auch mal gesagt werden. Ja, jetzt zu der Frage, wie, wie kann man das erreichen, wie kann man luzide Träume bekommen, das soll jetzt keine Anleitung werden. Das wäre, wie gesagt, mindestens ein eigener Vortrag. Aber als kurze Übersicht, Traumerinnerungen aufzubauen ist sehr wichtig. Die Traumerinnerung zu steigern, wenn man schon welche hat. Und dazu führt man üblicherweise ein Traumtagebuch, was auch schon, wenn man das täglich beführen will, <lacht> Disziplin braucht. Und ich würde mal sagen, daran scheitert es bei vielen schon, weil, weil man eben nicht unbedingt sofort einsieht, warum das notwendig ist. Notwendig in schlicht mal theoretisch, man kann natürlich auch luzide Träume ohne, äh, haben, ohne regelmäßig seine Träume aufzuschreiben. Aber um regelmäßig Klarträume zu haben, äh, ist es ein sehr wichtiges Mittel. Erstens, weil man, weil man sich mit den Träumen beschäftigt und äh, die, die Erinnerung wird auch gesteigert dadurch, dass man so oft schreibt, weil man, weil man sich intensiver damit beschäftigt und es fallen dann einen Sachen noch von davor ein, während man schreibt. Zweitens hat man das Ganze festgehalten und kann nach ein paar Tagen oder besser Wochen äh, Muster erkennen, ähm, Sachen, von denen man häufig äh, träumt oder äh, ja, wenn man das lange macht, wird es noch interessanter. Dann kann man ja, vor allem, was digital festhält, alle möglichen äh, ja, Statistiken anfertigen oder, oder so und äh, interessante Dinge erfahren. Aber für die für das äh, Klarträumen lernen ist es äh, hauptsächlich deswegen wichtig, weil die Traumerinnerung wichtig ist und die damit sehr gut gesteigert werden kann. Ähm, und äh, ja, man seine, seine Träume eben auch nochmal äh, durchlesen kann und äh, weiß, wo, worauf man eigentlich seine Übungen abzielt. Auf, auf welche, welche Art von Erleben, wenn, wenn man äh, einen Überblick hat, was man so alles geträumt hat in den letzten Tagen oder Wochen. Ähm, die kritische Wahrnehmung zu entwickeln, äh, was beinhaltet auch die Realität zu hinterfragen. Äh, wird oft gesagt, ist nicht für alle Techniken notwendig, aber ich äh, widerspreche und würde sagen, das ist, äh, wenn man klarträumen lernen will, immer wichtig, weil es einfach die Grundlage ist, erstmal die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man gerade nicht wach ist, sondern dass, also jeder, der das jetzt nicht überprüft hat von euch, äh, hat eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass er nicht gerade träumt. Man, man kann auch äh, träumen, dass ich hier vortrage. Das ist jetzt. Im Gegenteil, ein Traum ist ja viel mehr möglich. Also, wenn ich freuen würde, würde es jetzt relativ schnell wärmer werden, das wird nämlich langsam echt kalt. <lacht> ja, das versuch doch mal. Kannst du das wenn auch einfach Das kann natürlich auch sein. Versuch doch mal die Heizung Heizungkraft anzumachen. Zieh doch deinen Kittel an. <lacht> der, wo denn jetzt Flieg deinen Kittel holen. Genau. Aparierse deinen Kittel. Das, äh, das wäre zum Beispiel <lacht> auch eine Möglichkeit zu überprüfen, ob man sich gerade im Traum befindet meiner Ansicht nach nicht unbedingt die zuverlässigste, aber es gibt Leute, die das äh, regelmäßig machen, weil es ist unauffällig, dran zu denken, der Kittel soll doch, mal ja fliegen oder so. Das kriegt keiner mit und äh, ich meine, das erscheint einem wahrscheinlich vielleicht äh, äh, absurd und, und äh, als äh, hirnlosige Tätigkeit, sich das vorzustellen, aber, aber wenn das im Traum halt funktioniert, dann, dann weiß man, dass man gerade träumt und man hat den Kittel. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, also dazu. Achso, ja. Frage. Ähm, ich habe noch als Ergänzung irgendwann mal gelesen, wenn man beim Einschlafen äh, sich immer vorsagt, ich träume jetzt, ich mhm. träume jetzt, ich träume jetzt, bevor man eben eingeschlafen ist, ja. dass man dieses, äh, diese Tätigkeit, ich sage mir vor, äh, auch. eventuell auch im Traum weiterführt genau, ja. und dann merkt, oh, jetzt hat's geklappt. Das, das äh, ist ein bisschen andere Angehensweise, Dazu komme ich gleich. Mhm. Ähm, zu den äh, dem realität dazu fragen oder Reality-Checks äh, wird üblicherweise genannt RCs kurz oder Realitätstests, ist äh, vielleicht etwas korrekter. Ähm, also, ich sehe das so: Reality-Check ist dazu da, zu checken, in welcher Realität man sich gerade befindet, so, so würde ich das erklären. Ähm, das äh, sind auch so Sachen wie sich die Nase zu halten, äh, zu halten und versuchen dadurch zu atmen. Also, so mache ich das oft. Ist auch recht unauffällig. Kann auch sein, dass es nicht nur gerade gejuckt hat oder so. Das basiert eben darauf, dass wenn man das im Traum tut, dann hält man sich halt seine Traumnase zu und kann trotzdem rein und rausatmen und spürt die Luft durchströmen. Das ist vor allem beim ersten Mal eine merkwürdige Erfahrung, weil man genau weiß, man spürt die, sich die Nase zuzuhalten und trotzdem kommt Luft durch. Das äh, ist sehr erfrischend und, und, und macht einem halt direkt äh, klar und gibt einem sofort das Gefühl, dass, das muss ein Traumland äh, ist dann schwer, das noch äh, anzuzweifeln, auch, auch wenn man in dem Moment noch nicht so klar ist, sondern erst gerade wird und äh, in dem Zustand halt äh, leicht noch Sachen wegerklärt. Also, wieso Dinosaurier waren hier doch schon immer oder so, das, das sind alles ganz normale Sachen im Traum, aber deswegen, deswegen muss man halt, äh, äh, ja, wenn man klar werden will, die, die, die Realität hinterfragen und, und wirklich kritisch hinterfragen, was, was an der äh, Situation jetzt gerade irgendwie äh, traumartig sein kann. Also zum Beispiel, man steht vor Leuten und hält einen Vortrag, obwohl man das eigentlich noch nie gemacht hat oder so. Das ist auch eine, ein, ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht normales hier äh, als, als Beispiel, was mir gerade aus irgendeinem Grund gerade eingefallen ist. Ähm, äh, ja. andererseits können es auch Sachen sein, die man eben durch die im die traum festgestellt hat, dass man häufig davon träumt. Dann kann man auch versuchen, eben die Sachen, ähm, äh, ja, wenn zum Beispiel das simpelste Beispiel, das so simpel eigentlich nicht vorkommt in der Realität, aber. Zum Verständnis, wenn man häufig von Hunden träumt, dann nimmt man sich halt vor, jedes Mal, wenn man einen Hund sieht oder von dem Hund jemand etwas erzählt oder wenn man noch einen Hund denkt, Realitätstests zu machen ähm, oder noch besser sich Zeit zu, zu nehmen und die Realität zu hinterfragen. In der einfachsten Darstellung funktioniert die Herangehensweise halt so, dass man fünf bis zehnmal am Tag sich Zeit nimmt und sich die Frage stellt, ob man gerade träumt oder nicht oder was darauf äh, hindeutet, dass man, äh, dass man gerade träumt. Wenn man es extrem nehmen will, dann äh, versucht man sich selbst zu beweisen, dass man gerade nicht träumt, was eigentlich unmöglich ist. Aber äh, es gibt halt die ähm, ja, das richtige Mindset irgendwie ähm, nicht sofort aufzugeben, denn denken, so ist so alles normal. Ähm, ja, von, der, von der Erwartung muss man halt wegkommen, wenn man wenn man das lernen will, dass, dass man irgendwie schon weiß, wenn man träumt, es fühlt sich doch alles echt an hier, ist das schlechteste Argument. Ähm, ja, Wenn man das schon als Technik bezeichnen wollte, dann würde das unter die DILD-Techniken fallen. Dream Initiated Lucid Dream bezeichnet halt Klarträume, die aus dem Traum heraus entstehen. Also irgendwas fällt einem auf oder so einem Grund stellt man fest, dass man sich im Traum befindet und wird dann deutlich klar. Im Gegensatz zu Wilds WILDs, also Waking Initiated Lucid Dreams, wo man direkt aus dem aus dem Wachen in den Traum bewusst einsteigt und äh, ja, entweder das Bewusstsein gar nicht verliert oder nur sehr kurz oder nicht so vollständig und dann sofort feststellt, wenn man sich im Traum befindet und äh, quasi direkt von Anfang an klar ist. Das wäre jetzt auch äh, das Beispiel, was eben Tita äh, äh, genannt hat. Das ist eine Möglichkeit, äh, eine, eine recht, relativ alte äh, und deswegen weit verbreitete Variante, dass man sich... Äh, im Einschlafprozess immer wieder den Satz sagt, äh, ich, äh, I'm dreaming, I'm dreaming, und dabei durchzählt. Und äh, wenn man dann wirklich träumt und den Satz vielleicht immer noch sagt, äh, soll man dann feststellen, dass man halt irgendwann äh, dann tatsächlich träumt. Und dadurch, dass man die, diesen Satz genommen hat und nicht zum Beispiel äh, Schäfchen zählen, soll der Inhalt des Satzes einen dann halt daran erinnern, dass man ja eigentlich äh, äh, ja, bewusst bleiben wollte ist sehr simpel dargestellt. Es kann funktionieren so, ja. es, es gibt äh, alle möglichen anderen Techniken, die, äh, die das Gleiche bewirken sollen und, und aus meiner Sicht äh, effektiver sind. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Anleitung werden, Da könnte ich äh, noch ewig äh, erzählen. Und eine Sache, die ich dazu noch erwähnen will, äh, äh, erwähne, ist Wake Back to Bed. Also WBTB ist äh, sehr, sehr beliebt, weil sehr effektiv. Und kann in Kombination mit quasi jeder Technik verwendet werden oder fast jeder. Das ist das Prinzip, dass man sich nach vier bis fünf Stunden Schlaf weckt oder wecken lässt und ähm, äh, quasi eine Zeit lang aufbleibt und äh, da nochmal seine, seine Übungen oder sein Training auf die darauf falle, folgende Schlafphase ähm, konzentriert, weil eben im, im Ende der Nacht äh, der, der meiste Rennschlaf stattfindet und die Chance, klar zu werden, dort am größten ist. Deswegen ist es hilfreich, direkt vor, bevor der, äh, vor dem Eintreten in dieser Schlafphase nochmal sein, seine Übungen zu machen oder sich mit seinen Träumen zu beschäftigen oder äh, es wird gerne empfohlen, Matrix zu schauen oder Inception. Wenn man so lange aufbleiben will, äh, empfehle ich das auch, ja. Bitte? Ich habe jetzt mal noch eine Frage, weil ja. ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, auf das Beispiel mit dem Nase zu halten zurückzukommen, ja. ich würde mir die Nase zuhalten und würde dann atmen, dann würde auf jeden Fall mein Verstand mir ja sagen, geht nicht. Ja. Arbeitet dann das Unterbewusstsein oder kommt dann der echte Atem der durch? Also du meinst, ob, ob dir das, äh, das äh, was. Wenn dir mein Verstand sagen würde, dass es nicht geht, ob das diskutieren würde. Es ist schwer zu sagen, also ich würde erstmal gar nicht so unterscheiden zwischen äh, Unbewussten und Bewussten. Das ähm, ist eigentlich im Traum grundsätzlich, grundlegend auch nicht anders äh, äh, mit der Wahrnehmung und, äh, und was man bewusst war und was man unbewusst war, und kann, kann im Traum auch äh, äh, genauso stattfinden. Äh, ich meine, also ich, ich bin äh, fast schon Gegner der, der Vorstellung, dass man das, das Unterbewusstsein oder das Unbewusste so als... Ähm, personifiziertes, äh, getrenntes etwas äh, ansieht, als, als Identität, äh, Entität, die man, die man äh, überreden muss, klar zu werden oder so, solche Sachen. Das äh, ist ein dieselbe Person. Und äh, ja, insofern finde ich es äh, schwierig, eine äh, konkrete Antwort darauf zu geben, aber es ist, ähm, ich würde es einfach so beschreiben: man merkt halt, äh, das kann nicht sein, das muss ein Traum sein. Oder Spätestens wenn man schon ein bisschen Erfahrung äh, auch mit dem RC hat, ähm, dann ist es einfach, dann, dann wird nicht mehr unbedingt äh, hinterfragt, äh, wieso das jetzt physikalisch unmöglich ist und deswegen ein Traum sein muss, sondern es ist einfach äh, dieses Gefühl bei zugehaltener Nase, alles klar Traum. Es kann also auch äh, deutlich direkter passieren. Ähm, ja, andere RC äh, RCs übrigens. Äh, wollte ich auch noch erwähnen, weil das ist jetzt mein lieblings aber es gibt noch andere, die auch sehr effektiv sind, ähm, was zu lesen. Ähm, zum Beispiel auch Digitaluhr sehr beliebt. Äh, wegschauen, nochmal hinschauen und schauen, ob dasselbe da steht oder ob es irgendwas auffällig ist. Ähm, oft verändert sich das. Das heißt nicht, dass man im Traum nicht lesen kann. Viele können perfekt lesen oder bei denen funktioniert der AC einfach gar nicht, weil sie im Traum genauso gut lesen können wie im Wachen, aber bei den meisten äh, verändert sich doch irgendwas. Es äh, muss nicht heißen, dass anderer Text da steht. Es kann auch sein, dass man einfach merkt, äh, man sieht das Text, aber man weiß nicht, was da steht. Oder äh, Buchstaben können tanzen. Es kann eigentlich alles sein, aber meistens ist es einfach irgendwie anderer Text oder so. Und Digitaluhr deswegen, weil es die das, was realistisch ist, noch mal weiter einschränkt. Also wenn da irgendwie 42 Uhr 23 steht, ähm, auf dem Blatt Papier, da ist das was, was da stehen kann. Auf einer Uhr ist es schon irgendwie unlogisch oder kaputt. Da war noch eine Frage. Das Finger-Induced Lucid das ist jetzt aber nicht der Religion-Check der, der Hand. Achso, nee, das ist, äh, ist noch ein, äh, einfach ein Beispiel für, ein, äh, DILD -Technik, äh, für eine WILD-Technik. Ähm, ganz kurz dargestellt, dass, ähm, man, man soll das machen, wenn man besonders müde ist. Äh, und äh, auf jeden Fall in, in einem Moment, wo man davon ausgeht, dass man nach dem Einschlafen äh, Rennschlaf haben wird oder sehr bald danach. Und äh, man be benutzt Fingerbewegungen, ganz, ganz leichte Fingerbewegungen äh, während dem Einschlafen äh, und hört damit einfach nicht auf und versucht äh, aufmerksam und, und bewusst zu bleiben. Und äh, es ist, ist recht simpel, weil einfach nur diese, diese Körperbewegung, aber es hilft einem halt dabei, äh, nicht, nicht so abzudriften. Man achtet, man, man äh, vergisst halt, versucht seinen Finger nicht zu vergessen und es ist äh, nochmal eine zusätzliche Erinnerung, was, was man eigentlich gerade versucht. Ähm, weil selbst wenn man mit einem Gedanken abdriftet, wenn man das, äh, sage ich mal, es dauert nicht lang, aber wenn man sich das antrainiert hat, macht man die Fingerbewegung unbewusst weiter und stellt irgendwann fest: Ach, ich bewege ja die Finger, ich wollte ja, ich wollte ja bewusst einschlafen. Das Kann also auf unterschiedliche ähm, Weisen so äh, dazu führen, dass man sehr sehr, sehr kurz nach dem Einschlafen ähm, auf die Idee kommt, nochmal mal einen Erzähl zu machen oder einfach so feststellt, dass man auf einmal in einem Traum ist ist halt eine, eine sehr verbreitete oder mit, mittlerweile immer verbreitetere äh, WDLD-Technik. Oder hattest du noch eine Frage dazu? Es gibt nämlich auch finger äh, sich den Finger durch die Handfläche zu stecken. Also ein Grund ist das zumindest in Amerika okay. recht verbreitet. Ich kenne auch was äh, da ich das Zeichen, das den kenne <lacht> ich, dass kenn das man äh, auf seine Hand guckt, weil im ah, ja. Traum äh, kann man dann auch. Ja, das also, sollte, man kann sich seine eigene Hand wohl im Traum nicht sehr gut vorstellen. Deswegen, wenn man dann irgendwie auf seine Finger guckt und merkt, man hat nur drei Finger oder so nur zehn Finger, dann ist halt irgendwas komisch. Genau, ja. ja das das, heißt, wenn man schon, schon so viele RCs erwähnt, äh, dann auf jeden Fall auf den Hand, äh Finger -AC, Hand RC. Es ist auch wieder, natürlich wie mit allem in Träumen, keine feste Regel, dass man, dass, dass, wenn man sein, dass man seinen Finger nicht richtig sehen kann oder immer mehr oder weniger Finger haben wird. Aber es ist erstaunlich häufig, dass, vor allem natürlich, wenn man das erwartet, wenn man, wenn man erzählt bekommt, dass, wenn man im Traum auf die Hand schaut, irgendwas ungewohnt oder anders ist, dann wird das auch dazu führen, dass es öfter mal so ist. Und also das kann sein, von, dass man eine Pfote hat dass man, dass, dass die Finger ewig lang sind oder, oder runterhängen wie die aus Gummi oder was sehr häufig ist, dass man mehr als, äh, als fünf Finger an der Hand hat. Manchmal merkt man es erst, wenn man durchzählt und, und dann irgendwie bei 23, ich denke, irgendwas stimmt da doch nicht. Oder wenn es bei 20 <lacht> mehr werden. Ja, aber ich habe mal äh, die Rechte auf, auf die Hand geschaut und dachte, oh 37 Finger, und ohne zu zählen, 37, also kann alles mögliche sein. <lacht> auf einen Punkt starren, habe ich auch schon gelesen, dass das äh, hilft, weil du kannst irgendwie einen Punkt nicht im Traum wirklich fokussieren. Oder ich glaube, das war sogar als als Aufwahrse Ja, genau, das also äh, hat, äh, hat ja ist wohl bekannt geworden, würde ich mal sagen, durch Tole, der der, der ähm auch recht früh äh, in dem Bereich geforscht hat und, und durch sein, sein Buch auch in der Community sehr bekannt, also in der Deutschsprachigen sehr bekannt geworden ist. Dadurch hat sich das wohl verbreitet mit, mit dieser äh, Blickfixation, äh, Fixation, dass man, äh, wenn man aus irgendeinem Grund aus dem Traum aufwachen will und das nicht tun, tun kann, also ich, ich würde empfehlen, einfach mal zu versuchen aufzuwachen, genauso unbewusst wie man den Arm heben kann, ohne sich jetzt zu überlegen, welchen Muskel man wie anspannen will, genauso können die meisten auch aufwachen. als Befehl an den Körper geben, sozusagen, ähm, ohne sich zu überlegen, welche Chemikalien man jetzt im Gehirn an welche Stelle äh, abgeben muss. Ähm, aber ja, es ist wohl eher ein Placebo. Es hat sich mit der, mit der Zeit nicht wirklich gezeigt, dass es, fun dass es zuverlässig funktioniert. Es ist halt wie mit allem im Traum, es gibt keine so festen Regeln. Ähm, ja, andere meditieren auch im Traum, ohne aufzuwachen. Die, die Idee dahinter ist eigentlich, dass wenn was man äh, woran man nicht denkt im Traum das existiert nicht und wenn man den ganzen Traum ausblendet dann löst er sich auf ist so die, die Theorie dahinter aber äh, das ist halt nicht so einfach ähm, er war zuerst also ich, was, was ich noch gehört habe ich weiß auch nicht ob es funktioniert sind dass man in den Spiegel guckt mhm. und ob man also es war aber so, dass viele Leute sich halt schon durchaus noch ihr mit vorstellen können im ja. Traum, also dass es das nicht funktioniert. Ja, dass es man ist nicht so dann verbreitet, Spiegel, aber... Dann steht da irgendjemand anders oder... Als ja, also, es wird auch sein. gelegentlich <lacht> empfohlen als RC in den Spiegel zu schauen, ähm, weil im Prinzip funktioniert alles, wo, wo man erwartet, dass im Traum irgendwas auffällig ist, oder irgendwas anders ist, ähm, wenn man mit der Zeit feststellt, dass in den eigenen Träumen halt eine bestimmte Tätigkeit immer zu einem bestimmten Ergebnis führt, dann kann man auch daraus einen eigenen RC machen. Ähm, ja, Es gibt halt keine Garantie, dass wenn man im Spiegel schaut, man nicht genau dasselbe sieht wie im Wachleben. Oder, was, was auch wichtig ist, es kann sein, dass man irgendwas Merkwürdiges sieht und das nicht als merkwürdig beurteilt, weil man eben äh, keine, keine, die kritische Wahrnehmung nicht so entwickelt hat und ähm, das nicht so wirklich hinterfragt. Wie sieht es eigentlich mit Träumen in Träumen aus? We must go deeper. Ähm, ja, also nach meiner Auffassung, wenn man im Traum einschläft, dann schläft man immer noch. Dann ist man keine Ebene tiefer gelangt oder sowas. Es gibt keine, keine Ebenen im Gehirn oder so. Es gibt Leute, die das glauben, deswegen sage ich es so deutlich. Aber ähm, Kann man machen, ja. Aber Oder was genau meintest du mit der Frage das? Äh, naja, ob, ändert ich, sich nicht ob ich im am Traum nochmal. Also. Musik am, träumen kann. Ja, kann man. Also, es ist sogar erstaunlich einfach. Also, was heißt erstaunlich? Vielleicht nicht, aber es ist im Vergleich zum, zum Machen sehr einfach, wenn man schon träumt, bewusst einzuschlafen. Das kann. kann kommt zum Beispiel vor, wenn, man, wenn einem gar nicht bewusst ist, dass man träumt. Aber man halt davon träumt, jetzt bewusst einschlafen zu wollen, das geht sehr einfach. Okay. Und aus, auch daraus kann Klartraum entstehen, wenn man dann erstmal klar ist, äh, hat das auch funktioniert. Ähm, ja. Äh, ja, manche sehen das dann halt als tiefere Ebene an, wenn man im Traum nochmal einschläft. Man kann das auch einfach als äh, Te Teleportationstechnik benutzen, wenn man halt äh, nochmal einschläft im Traum, startet ein neuer Traum an einer anderen Stelle. Ist das gleiche, wie wenn man eine... Go-To <lacht> Genau. Ja, es gibt, äh, gibt halt viele ähm, ja, Behilfstechniken, wie man sich teleportiert im Traum. Einfach an den Ort denken oder sie visualisieren, äh, ist naheliegend und funktioniert. Aber man kann halt auch ähm, die, die Erfahrung, die man aus dem Wachen hat, nutzen. Zum Beispiel, dass sich hinter einer Tür ein anderer Ort befindet, also ein anderer Raum. Oder wenn es eine Tür ist, die man aus dem Wachen nicht kennt, dann, dann ist man halt nicht so durch die Erwartung, die, die Assoziation, die man unbewusst schon hätte, sozusagen vorbelastet, dass dann dieser bestimmte Raum dahinter ist, sondern man kann sich einen Raum oder eine andere Welt vorstellen. Also es muss, äh, muss auch kein Raum sein, kann Mittelerde sein oder so. Ähm, ja, doch noch eine Hand. Ich glaube, das, was du gerade meinte, ist das auch ist so eine Abwandlung von diesem Fuck-Up, den eigentlich quasi jeder von uns schon mal hatte. so. Ähm, man träumt, dass der Wecker klingelt, man macht ihn aus, steht auf und dann liegt man auf einmal wieder im Bett. Ja, meinst du falsches Erwachen? Ja, das hatten wir ja auch in einem Beispiel von, aus dem Schlaflabor vorhin, dass, dass der Proband geträumt hat, aufzuwachen und quasi ungehinterfragt davon ausgegangen ist, wach zu sein. Der, der Versuchsleiter kommt rein, ist ja auch alles realistisch. Es kann wirklich erstaunlich überzeugend sein, wenn man gerade noch total klar war. Und... Und, ich saß auch schon mal Bus zur Schule, <lacht> ja, ja, dann ziehen wir einen oh, Shit. Also, also die, diese, dieses Aufwachen macht man natürlich jeden Tag, die meisten machen das jeden, jeden Morgen mit und es ist äh, ein sehr vertraut und, und so ist es auch, äh, fällt es auch vielen schwer, das äh, jedes Mal zu hinterfragen, wenn man aufwacht, äh, ob man jetzt wirklich aufgewacht. Man muss das auch nicht jedes Mal hinterfragen, aber es ist halt eine weitere Quelle, äh, wie man... Ähm, klar werden kann oder da man aus sehr vielen Klarträumen direkt aufwacht und nicht wieder eintrübt und dann äh, weiter träumt. Ähm, es ist Es schon auch empfehlenswert, sich äh, nach dem Aufwachen, aus, vor allem aus dem Klartraum, äh, erstmal zu fragen, ob man nicht vielleicht immer noch träumt, weil dadurch kann man dann viele Klarträume verlängern. Okay, noch eine Frage. Wie sieht das aus, wenn ich ähm, jetzt mal den Fall habe, ich träume, also irgendwie geht das Signal, der Wecker klingt in den Traum rein? Mhm. Kann es dann sein, dass ich in dem Traum den Wecker ausschalte und ihn wirklich ausschalte und trotzdem noch weiter träume? Also eine Mischung aus dem Traum und. Ob das theoretisch vorstellbar ist? Ja. ja. Ja, möglich ist es. Klingt nicht so wahrscheinlich. Weil, also du musst, sage ich mal, zumindest ein bisschen wach werden. Man würde das schon teilweise wach nennen, wenn du okay. deinen Körper so bewegst, den Wecker auszumachen. Es, man kann aber auch keine genaue Grenze ziehen, ab wann jemand wach ist und ab wann er äh, schläft. Äh, also die, die, die erste Schlafphase, mit der der, der Schlaf äh, normalerweise anfängt, äh, NREM 1, ähm, ist, ist auch keine, ist, wird als Schla Leichtschlaf bezeichnet, aber das ist äh, keine, keine Schlafphase, die so wie die anderen im, äh, im Verlauf der Nacht immer wieder auftreten, sondern die ist halt so wach oder schlaf. Man, man nennt das schon Träumen, aber äh, wenn, man, wenn man jemanden aus der Schlafphase weckt, und, äh, und äh, dann, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich war eigentlich noch voll wach. Ich ja, ja, die schlafen okay. das Excel. Weil es geht ähm, hauptsächlich jetzt um diesen einen Punkt, wo du weißt, dass du ihn weg gestellt hast. er du weißt, er muss geklingelt haben, aber dich ja. einfach nicht daran erinnern kannst, dass du ihn ausgeschaltet Das, das, das kenne ich auch, ja. Also es Sollte ist ein ziemlicher Abfuck aus luzidem Intervieren. Äh, ja, das ist halt mir gerade Schlaf zu beschreiben. Zeit. Also ich, äh, ich weiß, dass äh, manche Android-Apps Probleme damit haben, zuverlässig zu klingen. Ich weiß. <lacht> das weiß ich definitiv. Äh, aber ich gehe mal auch, davon aus, dass man sich hundertprozentig sicher ist, ja. dass der Wecker geklingelt haben muss. Ähm, <lacht> es gibt auch die Möglichkeit, dass du das klingeln überschlafen hast. Auch das geht, ja. Das geht bei dem Weckern auf. nicht. Was auch sein könnte, ist. Dass in dem du Falle nicht. Auch wenn er noch so laut ist, geht das. Nein, aber Lauter dann müsste Tiefen er immer noch klingeln, wenn ich aufwache. Sleep is Android. <lacht> nee, Das ist ein physikalischer, der keinen Abschalter hat. Also der sich nicht ausschaltet automatisch irgendwann. Der piept dir den ganzen Tag ja, durchwändig. Du also, also wir können einige Theorien aufstellen, den aber es ist definitiv so, so, dass man, <lacht> äh, dass man oder viele häufig äh, unbewussten Wecker ausmachen, sich dann einfach nicht daran erinnern können, das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Äh, man wacht auch äh, nachts, das ist ganz normal, man wacht jede Nacht, äh, jede Nacht mehrmals auf, zumindest wenn man gesunden Schlaf hat, das klingt äh, absurd, aber... Das sind einfach so, so kurze Phasen, wo man nicht wirklich wach wird. Okay. Vielleicht äh, auch weniger als eine Minute einigermaßen wach ist und sofort wieder einschläft. Daran kann man sich nicht erinnern. Und das reicht allemal, um einen Bäcker auszumachen. Okay. Ähm, oh, keine Hände mehr. Dann, äh, Ja, mit der Folie war ich auch fast fertig. Ich wollte dann nur noch erwähnen, dass es auch noch äh, sonstige Hilfsmittel gibt in Form von Hardware, Software und Chemie, auf die ich jetzt auch nicht unbedingt in dem Vortrag eingehen würde. Auch interessanter Herangehensweg. Was denn? Wurde gerade niemand bestimmtes angeschaut, oder? Okay. Ähm, ja, Kritik und Skepsis. Ich habe mal, ja, ich glaube selber man, ich habe mal alle Punkte gesammelt, die, die mir dazu so eingefallen sind. Ähm, die, die simpelste äh, am, äh, als erstes klarträumen, Das geht doch gar nicht. Äh, ja, noch simple Antwort doch. Ist halt seit, äh, spätestens seit den Nachweisen aus den 70ern bzw. 80ern äh, eigentlich äh, als, als belegt an, anerkannt. Ähm, genauso, dass äh, die Theorie, dass eben die Erlebnisse gar nicht äh, wirklich im Schlaf stattfinden, sondern äh, zum Beispiel beim oder nach Aufwachen äh, irgendwie. Äh, zusammen fabriziert werden oder eben in solchen Mikroerwachen, die man es eben hatte, an die man sich dann nicht so richtig erinnert, äh, konstruiert werden oder so, ist, ist damit mit dem experiment eben auch widerlegt worden. Ähm, ja, wird gelegentlich angeführt, die Handlungsfreiheit sei doch vielleicht nur eingebildet, woher willst du wirklich wissen, äh, bewusst gehandelt zu haben. Vielleicht hast du nur geträumt, bewusst zu handeln. Das kann man natürlich nicht widerlegen und kann man, kann man zu meinen, was man will. Im Endeffekt äh, beziehen sich die, die Erfahrungen ja sowieso nur auf ein eigenes Erleben, dass das, das äh, keinen direkten Einfluss auf die Wachwelt hat. Und somit ist sowieso das Einzige, was einem bleibt, bleibt, die Erinnerung daran. Und ob die Erinnerung dann gefälscht ist oder nix, nicht, äh, ist mir persönlich eigentlich egal. Noch eine Frage. Ich gebe so eine Ergänzung. also Wenn Leute genau das sagen, ja, du hast nur eingebildet, bewusst gehandelt zu haben, das kann halt. Da kann man ja wieder äh, sagen, hast du äh, was, wenn du auch im Wachen Ja, genau, das bist, kann im ne, Wachen genau sein. Das, das ist eher, sehe ich auch eher als philosophische Frage, aber der Vollständigkeit habe ich es mal aufgeführt. Ähm, so. Ja, was man häufiger hört, ist äh, die, die Unterstellung, <lacht> der Aufwand sei doch viel zu hoch, das würde sich gar nicht lohnen, sich damit zu beschäftigen. Das ist halt eine persönliche Entscheidung. Ähm, wie gesagt, es ist nicht so einfach, dass man das eben lernt und dann auf einmal stundenlang genau das passiert im Traum, was man, was man möchte, ähm, sondern es ist eben immer noch selten und man muss äh, quasi dafür arbeiten, sage ich mal, die meisten müssen das zumindest. Und äh, ja, es so, so, gibt halt äh, dann im Endeffekt doch relativ wenige, die da äh, lange dran bleiben im, im Sinne von ja, langjährig der Community erhalten bleiben. Ähm, und die Interessen sind dann auch eher nicht unbedingt äh, dass das nur das Ziel klar zu werden oder, oder häufig Klarträume zu haben, sondern das sind dann äh, die, die Leute, die fest in der Community sind, äh, haben halt auch noch andere Interessen wie ähm, mit sich selbst und sich, äh, sich mit seinen Träumen zu beschäftigen oder ja, der Weg ist dann auf das Ziel. Äh, viele sind sicherlich für den Sex im Klartraum gekommen und für die Community geblieben. Ob sich das Ganze lohnt, ist halt muss halt jeder für sich entscheiden. Also Fakt ist, viele, die meisten hören nach einiger Zeit wieder auf, sich damit zu beschäftigen, wenn sie die ersten, äh, ersten ja, Erfolgserlebnisse, wie ich sie nennen würde, hatte und sie dann nicht zufrieden waren. Die meisten äh, lassen es wieder bleiben. Aber ja, soll jeder für sich entscheiden. Ähm, Zum Bedenken und Gefahren. Wie gesagt, äh, Gefahren sehe ich eigentlich kaum oder <lacht> Gefahren eigentlich gar nicht. Bedenken werden halt immer wieder geäußert. Ähm, ja, ihr könnt jetzt mal den Reddit-Post lesen, wenn ich was trinke. <lacht> ja, deswegen musste ich eben noch den, den Uhren RC erklären, <lacht> damit man das verstehen kann. Also, das ist wirklich das erste Mal, dass ich gelesen habe, dass hier jemandem wegen der Plattformpraxis äh, Schaden zuge, wie viel das Wort zugedingst ist. Ähm, ja, ja, das äh, ist auch. Man letzten Satz, der genau. sagt schon einiges aus. Ja, genau. Ähm, das Wobei, Gesamte. ja genau, man, man kann schon erstmal denken, gut, wahrscheinlich äh, ist das erfunden. Aber es könnte passieren, bis man den letzten Satz liest. Äh, dann bleibt eventuell trotzdem der Gedanke, aber es könnte doch passieren, wenn, wenn die Uhr defekt ist. Ich meine bei den heutigen äh, Ambanduhren wer weiß was da an Softwarefehlern alles drin das ist. Das ist tatsächlich eine, die dafür ganz bekannt ist. Das ist so eine ja. komische Smartwatch. Von Apple. Nee, also, <lacht> das weiß ich nicht. Hast du nur der Strom leer. Äh, es gibt tatsächlich ein, das ist ja, so ein Kickstarter-Projekt, was so ein Panel nachmachen wollte. Ah. Äh, die haben dem Ding einen Reset-Pin verpassen müssen. Ja, das was okay. heißt, wenn das Ding braucht? <lacht> ja, hey, Auf Brauch so genau. <lacht> ähm, ja, ja. der anderen Seite ja. sind auch ja. schon irgendwie mal Leute auf LSD, von die von passieren kann, alles. Also ob das jetzt... Äh, das ja. ist das hat nicht die Regel. Nee, äh, ich würde auch gar nicht behaupten, dass das überhaupt vorkommt, sowas, weil es, ist, es fällt mir schwer, das zu erklären, für jemanden, der die Erfahrung noch nicht hatte, aber es ist halt nicht so einfach, dass man irgendwie auf die Uhr schaut und 42 Uhr noch was, das muss ein Traum sein, dann geht man einfach davon aus und, und macht, was man will, sondern das Gefühl zu realisieren, dass man sich im Traum äh, befindet, das beinhaltet damit auch nochmal so, so ein Gefühl, einfach zu wissen, dass man träumt. Viele berichten halt auch von der, von der Erfahrung über die Zeit, dass man eigentlich schon zu wissen scheint, dass man träumt, dann nur noch so, so einen Trigger braucht, äh, um, um zu, äh, wirklich klar zu werden und zu realisieren, was das heißt und äh, äh, dass einem einfällt, was man eigentlich äh, gerade tun wollen würde. Ähm, also es ist äh, aus... Aus der Sicht von jemandem, der, der äh, einige Klartraumerfahrungen hat, äh, ist es einfach nicht realistisch, dass man so schnell davon ausgeht, im Traum zu sein, aus dem, Fe äh, aus dem Fenster springt. Ich könnte es mir vorstellen, aber ja, es, es wird eher noch äh, davor gewarnt, ähm, dass man vielleicht, äh, dass, dass man... Zum Beispiel, wenn es ums Fliegen geht, nicht aus dem Fenster springen soll, sondern eben auf dem Boden starten will, sollte, weil man ja gar nicht wissen kann, ob man nicht irgendwann mal psychisch krank wird und äh, eben fälschlicherweise davon ausgehen könnte, äh, sich im Traum zu befinden. Und dann, wenn man daran gewöhnt ist, aus dem Fenster zu springen, ist dann auch zu machen. Also die Leute sind teilweise sehr vorsichtig mit den Ratschlägen, aber ähm, ich habe noch von keinem solchen Fall gehört. Ähm, Verstörende Träume, Schmerz- und Albträume haben natürlich Leute, die sich damit nicht beschäftigen auch und äh, es gibt eigentlich äh, kein Anzeichen dafür, dass das äh, Klarträume häufiger haben, im Gegenteil, kann er eben, wenn man bewusster träumt, auch eher dagegen anarbeiten und selbst wenn man äh, keine Klarträume hat oder nicht regelmäßig, dann äh, führt die Beschäftigung mit dem Thema auch oft schon dazu, dass sich äh, ja, die, die Trauminhalte allgemein, also für den Träumen, schon äh, eher in, in positiv ändern. Jetzt, wo du das gerade mit Schmerz an, äh, hm. ansprichst, gibt es im Traum sowas wie ein Schmerzempfinden? Also funktionieren man da diese Bereiche, die der Hirn zuständig für? Achso, ja, ja auch im Prinzip schon, und, ja. kann man normalerweise tun. Also, man, ich, man kann natürlich. Man kann alles wahrnehmen, was man auch sonst wahrnehmen kann und noch viel mehr natürlich. Im <lacht> das <ist> ein Muskeln, <lacht> den du eigentlich gar nicht hast. Ähm, nur ähm, also es gibt auch äh, zumindest vereinzelte Berichte von Schmerz im Klarraum, ähm, aber ja. Man kann halt alles erleben theoretisch. Aber ähm, ich weiß, dass es äh, dass viele Leute Experimente machen und sich versuchen, Schmerz zuzufügen, oder Dinge zu tun, die einem im Wachleben Schmerz zufügen würden. Und allein die das das Wissen, dass es gleich eintritt, oder das Wissen, dass man träumt, vielleicht eher dazu führt, dass es nicht schmerzt oder gar nicht gespürt wird oder so. Ich sag also, jetzt noch mal wenn so viele Leute im klartraum Sex haben wollen, es werden sicher nicht alle da Vanilla Bümchen-Sex haben. Äh, da werden auch ziemlich ich würde mal behaupten, da sind doch Leute, die auf BDSM stehen oder so. Dann ist ja. Schmerz schon irgendwie so ein bisschen eine Voraussetzung. <lacht> da Davon aber kann man wohl ausgehen. als Reality-Check benutzen, so Hand auf Herdplatte, wenn es du <lacht> Kann <lacht> man machen, <lacht> ja. Wenn du ja, ja. Ein ähm, weniger destruktiven Reality-Check benutzen. Also ich empfehle äh, ja immer die Waffe im Mund. Wenn wir jetzt wieder bei AC sind und, und Schmerz mh. vielleicht auch noch. Der bekannteste Realitätstest ist ja eigentlich, äh, sich zu zwicken. Der funktioniert aber halt nicht. <lacht> also man kann im Traum das genauso realistisch fühlen oder es reicht ja auch, wenn man das in dem Moment äh, als realistisch beurteilt, wenn man noch nicht klar ist und äh, es ist einfach eine logische Konsequenz davon, dass wenn man sich zwickt, dass sich das anfühlt, als wenn man sich zwicken würde und deswegen ist das äh, auch recht üblich, dass das im Traum dann genauso eintritt. Also ja, die, die paar Beispiele, die ich jetzt gebracht hat oder die auch von euch kamen, sind halt welche, die sich aus den Erfahrungen von vielen Leuten über Jahre hinweg so ein bisschen rausgetan haben, als welche, die hier bei mehr als nur ein oder ein paar Personen einigermaßen zuverlässig funktionieren. Wenn man eigene erfindet, dann sollte man sich da, denke ich, schon entweder recht sicher sein, dass sie, dass sie besser funktionieren oder sich einfach nicht darauf verlassen und nicht fest davon ausgehen, dass sie gut funktionieren. Ähm, ja, zu, zu negativen Erlebnissen im Schlaf äh, gibt es die Schlafparalyse noch nennen und Halluzinationen, die man während der äh, solchen Erlebnissen haben kann. Das ist äh, vor allem unter Leuten, die in Eingeld lesen, häufige Befürchtungen und sowas, äh, so, da dadurch negative Erlebnisse zu machen. Also kurz ausgeholt, Schlafparalyse hat man ja gerade schon zum, äh, im, im Rennschlaf, damit ist der Körper paralysiert, damit man die äh, ja, Traumbewegungen nicht mit dem physischen Körper ausführt. Ähm, es kommt vor, dass man nach dem Aufwachen ähm, zwar eigentlich aufwacht und oft auch die Augen aufmacht und dann halt seine Umgebung wieder wahrnimmt, aber trotzdem immer noch paralysiert bleibt, sich also kein Stück bewegen kann, außer vielleicht die Augen. Manchmal kann man die Augen offen zu machen. Üblicherweise kann man äh, die Augen bewegen, aber äh, das war es dann auch schon. Und das ist halt äh, vor allem, wenn, das, wenn man davon noch nie gehört hat und das auf einmal erlebt ist, das halt äh, äh, ja, ein negatives Erlebnis, weil, weil ja, sich nicht bewegen können. Das ist schon für die meisten äh, was, äh, was sie sich vielleicht auch gar nicht so, so äh, einschränkend vorstellen können, wie es dann wirklich dann ist. Ähm, Halluzinationen haben damit... Äh, haben den Zusammenhang, dass man sich in dem Zustand dann meistens auch noch in so einem äh, Halbschlaf, Halbtraum, Halbwachzustand quasi befindet. Und auch wenn man die seine Umgebung wahrnimmt, äh, sehen und hören kann, ähm, hat man quasi genauso Halluzinationen, wie man sie davor auch hatte. Nur im vollen Schlaf nennt man es halt Träume. Und wenn man so halbwach ist, dann äh, ist das für viele etwas beängstigender. Vor allem, wenn die, die, Aus die Ausgangslage schon ist, man kann sich nicht bewegen und gerät in Panik, dann äh, fördert das natürlich äh, negative Halluzinationen und äh, gibt so, eine, so einen Feedback-Loop. Ähm, und dadurch entstehen halt sehr, sehr negative Erlebnisse, die dann äh, im Internet gepostet werden und durch Weitererzählen noch immer schlimmer werden. Und äh, ja also es, äh, die Schlafparalyse ist bei, bei weitem nicht so schlimm wie ihr Ruf. Ähm, und äh, es ist im Gegenteil sogar ziemlich praktisch, weil man, äh, wenn man sich in den Zustand befindet, sehr einfach oder üblicherweise sehr einfach in den Klartraum einsteigen kann, weil man halt schon eigentlich halb träumt. Man muss nur noch äh, ausblenden, was um einen rum ist, die Augen zu machen. Und man ist quasi im Traum und äh, hat keine Mühe, da bewusst einzuschlafen. Es, es gibt viele Techniken, die bewusster direkt darauf abzielen, diesen Zustand herbeizuführen, weil es von dort aus dann halt viel einfacher ist, in den Klartraum einzusteigen. Es ist also eher, eher was Positives und unter man nichts, wovor die meisten Leute Angst haben. Die Leute, die Angst davor haben, sind die Leute, die das irgendwie im Netz gelesen haben und, und sich noch nicht damit beschäftigt haben. Deswegen ist das so eine, so eine häufige Frage. Also, ich selbst hatte ausschließlich sehr positive Erlebnisse in der Schlafparalyse, weil es ist halt auch. Es äh, ist halt auch witzig, wenn man, wenn man bewusst ist und äh, quasi halluzinieren kann, was man Lust hat, nie, die Sachen steuern kann, ohne Drogen zu nehmen. Äh, kann man halt auch schöne Experimente anstellen und so. Äh, wenn man nicht davon ausgeht, dass es eine negative Erfahrung wird, dann hat man gar nicht erst diesen, diesen Ausgangspunkt, äh, gar nicht erst einen Grund, negative Halluzinationen zu erleben. Und ist eigentlich kein Problem, macht eher Spaß. Es gibt ja auch, so, es gibt ja auch Leute, die ähm, diese. Schlafparalysen, Horrorgeschichten tatsächlich als äh, Schlafstörungen haben. Gerade für die wäre so, ja. vielleicht auch eine Hilfe, wenn sie sich bewusst werden, was sie gerade ja, ja. also, haben. Äh, diese, diese Barriere zu durchbrechen und genau. einmal die Fresse zu hauen. Oder? Also einmal, warum das jetzt ein Thema ist im, im Zusammenhang mit, mit, mit Klarträumen, äh, das, das erleben Leute beim Aufwachen, ähm, das, also es gibt Erkrankungen, die das äh, bei denen das auftritt, und bei man, manchen tritt es einfach ein- oder zweimal im Leben auf. Ähm, ist nicht sehr verbreitet, aber unter Klarträumern ist es eben verbreitet aus äh, verschiedenen Gründen, fördert, äh, fördern bestimmte Techniken halt auch, dass, dass sowas eintritt. Es ist dann... Aber weil, weil man sich ja, vor allem wenn man es darauf abgezielt hat und äh, bewusst das herbeigeführt hat, ist das halt bei weitem äh, nicht so ein negatives Erlebnis wie für jemand, der noch nie davon gehört hat, aufwacht und sich nicht mehr bewegen kann, äh, in Panik gerät und dann auch noch äh, irgendwelche Wesen im Zimmer sieht und ein Drücken auf der Brust wird. Das wird natürlich eine Horrorgeschichte, weil die, die ja, wie gesagt, die negativen äh, Assoziationen dann eben noch negativere Halluzinationen hervorrufen. Aber wenn man weiß, ja, worum es da geht und dass es ungefährlich ist, dann, dann ist das einfach keine negative Erfahrung. Das ja, das ist im Prinzip äh, mit, mit Psychedelika auch so. Also, wenn mhm. man sich bewusst ist, dass das also, eine Halluzination ist, dann genau. ist das nicht äh, verstörend oder so. Selbst wenn man jetzt irgendwie völlig komische Sachen sieht oder so, man weiß da okay, ich, ich halluziniere. Ist, ja. äh, ob das jetzt daran liegt, dass man sie oder dass man halt Pilze gefuttert hat, ist halt äh, dann in Ja, ist Fall wahrscheinlich nicht vergleichbar. Ist. Ja. Ähm, ja, so viel zur Schlafparalyse es ist ist wohl wirklich die, ähm, meisten, die, die, die, äh, das am das ich am meisten gelesen habe. Deswegen äh, dazu die ausführliche Antwort. Ähm, ja, manche haben die äh, haben das Bedenken, dass man äh, Trauminhalte verdrängen könnte, dadurch, dass man selbst bestimmt, äh, was im Traum passiert und dadurch vielleicht unbewusste Problembewältigung unterdrücken könnte. Das ist eine, eine Ansicht, die unter ja, Freudsanhängern zum Beispiel recht verbreitet ist oder unter äh, Küchenpsychologen, die, die denken, dass das ist doch irgendwie einleuchtend, dass Träume noch einen, einen Zweck haben und. Äh, ja, was da erzählt hat, klingt doch irgendwie einleuchtend. Aber es, es gibt einfach keinen, keinen Nachweis, dass, dass Träume wirklich diese Funktion haben. Und äh, davon abgesehen ist es halt wie gesagt auch, ähm, sind realistisch gesehen eher wenige Minuten oder eine, eine oder zwei Stunden in der Woche, die, die man von seinen vielen, vielen Stunden Schlaf ähm, verbringt. Und selbst wenn es dieses Problem geben würde, was ich nicht glaube, dann ja, wär, kann das nicht groß sein, weil äh, deutlich schlimmer wäre es, wenn man jeden Tag, äh, wenn man regelmäßig eine halbe Stunde früher aufwacht und dadurch gar keinen Schlaf hat in dieser halben Stunde. Das äh, hätte wahrscheinlich äh, schlimmere Auswirkungen. Und wie schlimm die sind, kann man selber abschätzen. Aus Erfahrung vielleicht. Ähm, ja, noch seltener ist, äh, aber der Vollständigkeit halber wieder das äh, Bedenken, dass man Angewohnheiten, die man sich im Klartraum angeeignet hat, ähm, also zum Beispiel, wenn man jemanden ignoriert, dann ex existiert er nicht. Oder Magie zur <lacht> Problemlösung, dass man sich solche äh, Angewohnheiten halt auch äh, ins Wachleben mitnimmt. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man jetzt versucht, mit Magie irgendwas im Wappen äh, zu tun. Solange man äh, klar denken kann, wird das äh, natürlich nicht. Äh, ähm, wird man davon nicht ausgehen, dass das klappt, aber es könnte sich unbewusst so die, die Denkweise in, in, in, ins Wachleben einschleichen ist das Bedenken. Ähm, Habe ich jetzt auch noch nicht äh, in, in, in der Realität gesehen, dass, dass, dass sich Leute so entwickelt hätten. Aber ja, kann man ja darauf achten, wenn man äh, auch im Traum immer äh, nett mit Leuten umgeht. Was, was viele empfehlen, dann weil es einfach angenehmer ist und die Leute sich dann, die die Traumcharaktere sich auch nicht so gegen anstellen. Zumindest haben einige das Problem. Und, und wenn man nett mit um, ihnen umgeht, dann sind sie auch selber nicht, Das ist wohl auch so die Erfahrung aus dem Wachleben, bei den meisten zumindest. Ähm, ja, ist halt so. Dann... Äh, äh, ja, dann, dann wäre das halt auch kein Problem. Aber wie gesagt, das ist auch eher ein, theoretische, ein theoretisches Problem oder äh, Bedenken. Ja, interessanterweise, also direkt dazu quasi gibt es äh, vor kurzem hat Corey, Dr. auf einen Artikel darüber geschrieben wie er denkt, dass Charaktere halt quasi funktionieren, also fiktive Charaktere quasi mhm. funktionieren ja quasi, dass wir im Gehirn einen Simulator für andere Menschen haben. Mhm. Und deswegen können wir, also wo wir halt mit unseren Erfahrungen simulieren, wie ein Mensch reagieren würde und uns deswegen auch fiktive Charaktere vorstellen können. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein ähnliches, also das könnte ich mir vorstellen, ist der gleiche Mechanismus ja. in einem Traum. Also es gibt da ja sehr viele, sehr weitreichende Theorien. Also jetzt mal abseits der wissenschaftlichen Theorien, es gibt gar nicht so wenige Leute, die davon ausgehen, dass Traumcharaktere oder Menschen, die man in den Träumen sieht, tatsächlich Personen sind, die anderswo leben, in einer anderen Welt oder auf der Astralebene oder andere Träume oder ja. irgendwas. Es gibt viele Leute, die davon ausgehen oder Traum, zumindest... Ja. Oder zumindest empfehlen, ähm, sich äh, so zu verhalten, als könnte es sein, weil man weiß es ja nicht. Aber auch also aus wissenschaftlicher Sicht äh, gibt es äh, viele viele unterschiedliche Theorien, wie das jetzt irgendwie genau funktioniert. Dass es da halt, halt so wahnsinnig überzeugende äh, anscheinend getrennte Persönlichkeiten im Traum entstehen können, weil man kann dann wirklich äh, Fragen stellen und die geben einem Antworten, und auf die wäre man selber nicht gekommen. Was keinen Sinn ergibt, weil man selbst drauf gekommen ist offensichtlich. Aber das äh, ja, es ist schon, schon beeindruckend teilweise, was man in, äh, wie man mit Traumcharakteren äh, in der Interaktion überrascht werden kann, obwohl man sich ja im Endeffekt dann selbst überrascht hat. Ähm, ich weiß nicht, wie korrekt das ist, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass die, du dir die Menschen, die du im Traum siehst, auch nicht ausdenkst, sondern dass du die irgendwie mal hm. in der Stadt oder sonst irgendwo gesehen hast und ja. dass man irgendwie wohl sich keine Gesichter neu einfallen lässt. Ja, das also da glaube ich, das fällt halt dann auseinander, quasi die Theorie, wenn du darüber nachdenkst, dass du dir ja nicht unbedingt Menschen vorstellen musst, sondern wäre. Bestandteile eher. Also es, es fällt den meisten Leuten wirklich schwer, sich was vorzustellen, was man noch nie gesehen hat. Egal jetzt, ob es ein Mensch ist äh, mit Eigenschaften, die man noch nie gesehen hat, man, man müsste sich schon ganz konkret irgendwas ausdenken. Und auch das basiert dann wieder auf Konzepten, die man kennt. Also, ja, es ist aber, weil unser Gehirn halt auf Diff-Basis funktioniert. Quasi wenn, wenn, wenn man sich jetzt einen Menschen mit eckigem Kopf vorstellen würde, als Extrembeispiel, basiert das ja auch auf der auf dem Gedanken irgendwie, okay, er ist nicht rund, dann ist er eckig. Das ist jetzt halt das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Das heißt, es basiert, alles, was einem da einfällt, basiert auf irgendwas, was man irgendwie schon, schon kennt, in irgendeiner Form. Und wenn man das jetzt halt unbewusst sich irgendeine Person, die irgendwie aussieht, vorstellt, dann, dann werden, das wahrscheinlich, ja, werden das wahrscheinlich zumindest in Einzelteilen Sachen sein, die man schon mal irgendwo gesehen hat oder sich schon mal vorgestellt hat oder sonst wie. Ob das jetzt wirklich alles in, auch in der Kombination nur Leute sind, die man schon mal irgendwo gesehen hat, kann ich nicht sagen. Aber es wird, wird gerne behauptet, ja, ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Vielleicht hat das ein einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber den kenne ich dann an der Stelle nicht. Ich kenne das von äh, Fahndungsbildern, weil also, mhm. die funktionieren ja so, dass es quasi Normgesichter, Normgesichter ja, sind. Ja. Von, das ist der Durchschnitt quasi von allen, sagen ja. wir mal zum Beispiel kaukasischen äh, Gesichtern, das ist halt so ein Normgesicht. Mhm. Äh, dafür fangen diese Fahndungszeichen an und das funktioniert halt deswegen, weil unser, unser Gedächtnis halt quasi auf einer Diff-Basis funktioniert. Wir merken uns nicht irgendwie, äh, wie dein Gesicht aussieht, wie das von Cheetah aussieht und wie das von Lazco aussieht, sondern wir haben halt irgendwie ein Gedächtnis, das hat so, so ein Normgesicht quasi von allem, was wir bisher gesehen haben und wir speichern quasi die Diffs äh, darauf, äh, wie andere ja, Leute aussehen. Leuchtet ein, aber kann ich jetzt äh, nichts Genaues zu sagen. Ich hoffe, das war jetzt laut genug fürs Mikro. Ich gehe mal davon aus. Ja, der letzte Punkt in der Liste wäre noch die Befürchtung, die Lust an der Realität zu verlieren, wenn man die Erfahrung macht, dass es im Klartraum noch alles viel geiler ist, dass man viel mehr machen kann, dass man süchtig danach wird. Solche Fälle gibt es wirklich, aber ich sehe eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass, dass es häufiger ist als bei Computerspielen oder irgendwelchen Sportarten oder anderen Dingen. Also es wird immer Leute geben, die sich zu sehr in was reinsteigern. Das, ich habe jetzt auch nur von zwei Fällen in, in den ganzen Jahren gelesen, den zuging, oder vielleicht drei, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber äh, es ist also kein übliches Problem, nur, nur ein äh, gelegentlich äh, geäußertes Bedenken. Ähm, ja, wer noch sich äh, intensiver damit äh, beschäftigen will, äh, ein Buch kann ich auf jeden Fall oder möchte ich empfehlen: Are You Dreaming von Daniel Love ist noch nicht so alt und beinhaltet deswegen halt auch im Gegensatz zu denen, die meistens empfohlen werden, viele Erfahrungen aus der Community aus den letzten Jahren und viele wissenschaftliche Forschung, die eben den, oder in den und nach den 90ern erst stattgefunden hat. Und das ist mittlerweile schon ein großer Unterschied äh, zu den äh, üblichen äh, ja, Standardwerken, sagt man, vielleicht auch in einem Zusammenhang. Exploring the World of Lucid Dreaming von Stephen Laberge ist äh, wohl das am meisten empfohlene Buch zu dem Thema, aber halt auch Anfang der 90er, genauso wie Schöpferisch-Träumen von Paul Tolai. Ist alles, ist fast alles nicht falsch, was da drin steht, aber die Grundlagen ändern sich halt nicht. Aber ich finde, dass Daniel Raft da sehr gute Arbeit geleistet hat, das dann mal, mal was Aktuelleres aufzusetzen. Das ist auch nicht nur für Einsteiger interessant, aber auch für Einsteiger wird da vieles gut erklärt. Zu Webseiten, es gibt einen Haufen Webseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mir ist es relativ schwer gefallen, da eine oder ein paar rauszusuchen, deswegen. Ich meine, die erste genommen, die mir eingefallen ist, die, die, ich, äh, für nicht, äh, die ich für empfehlenswert halte. Ähm, oder der da stehen einige Techniken und, und Hintergründe und so. Ähm, das plattform wiki ähm, habe ich drauf geschrieben, weil ich mir wünschen würde, dass da mehr Leute sich beteiligen. Es ähm, wird zurzeit quasi nur von zwei Leuten betreut, äh, was nicht heißt, dass man nicht reinschauen sollte. Es sind, es sind schon äh, viele Infos drin, aber es können natürlich immer noch besser werden. Und beelocid.de steht da, weil es meine Website ist und auch mit einem mit Podcast, weil ja, damit es endlich mal einen deutschsprachigen Podcast über Platträume gibt. Zum Communities, Plattraumforum.de ist die größte deutschsprachige, da sind sehr, sind relativ viele sehr, sehr unterschiedliche Leute, wie gesagt, das, die Hintergründe und die Herangehensweisen an das Thema sind sehr unterschiedlich. Man wird da also Leute finden, mit denen man, mit deren Denkweise und Philosophie man nicht übereinstimmt, egal wie man selber denkt. Ich glaube, da wird jeder Leute finden, die anders drauf sind. Dreamviews.com ähnlich, aber sehr, sehr, sehr viel größer. Englischsprachige Community, mit Abstand die größte. Teilweise etwas komische Forenregeln, aber vielen gefällt es anscheinend. Und wer Reddit was abgewinnen kann, für den ist auch der Lucid Dreaming Subreddit zu empfehlen. Ähm, ja, ansonsten meine E-Mail-Adresse steve.bilosit.de Und zum Schluss habe ich mal noch ein paar Ideen äh, aus, aus der Ideen-Datenbank auf Bilosit äh, rausgezogen, als Inspiration, was man im Plattraum tun könnte. Das lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen stehen, falls es noch Fragen gibt oder so. Ähm, könnt ihr die jetzt auch noch mal stellen. Aber ihr habt da schon schön zwischendurch gefragt. Keine Fragen.